Du brauchst einen Rat, kannst dich nicht entscheiden. Sollst du gehen oder bleiben, stehst da ohne Planung. Ich kenne sie gut, die rastlosen Zeiten. Du deal